Julie, Julie, your name is on website on different uh, social media. Some are even encouraging to kill you, calling you, being hard, terrorist. Immediately said that you have to deactivate your social media accounts. Julie Alipala ist philippinische Journalistin. Sie schreibt für die größte Zeitung des Landes, den Philippines Daily Inquirer. Ihre Themen, Menschenrechtsverletzungen, die Ausbeutung von Frauen und Kindern, und der Kampf der Regierung gegen die Separatisten im Süden der Republik, dort unter anderem gegen die Terrorgruppe Abu Sayyaf. Ihre Berichterstattung wurde Anlass für Online-Attacken gegen sie. Laut Alipala's Bericht waren die Täter des philippinischen Militär, die sieben Opfer Obstpfücker und sie wurden zu Unrecht getötet. Die benötigten Papiere hatten sie dabei. Weil sie versuchte, mit den Angehörigen der angeblichen Terroristen zu sprechen, wurde sie online als Terroristin bezeichnet. Ihr Name wurde auf zahlreichen dubiosen Webseiten veröffentlicht und dann verbreitet. When I read the post, it's like the numbers are growing in trying to say bad things about me. The president has called me and asked me to announce that as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. Am 23. Mai 2017 verkündet Präsident Dutertes Sprecher für Mindanao, in den südlichen Philippinen das Kriegsrecht das Militär erhält damit die Macht kommunale und polizeiliche Funktionen zu übernehmen und Menschen ohne Beweislast zu verhaften especially during this administration now You can anytime be shot you can be killed and they can they can just tell everyone that oh julie is a drug user dass Journalisten davon nicht ausgenommen sind, hatte Duterte schon klargemacht, noch bevor er 2016 zum Präsidenten gewählt wurde. Damals sagte er wörtlich, nur weil du Journalist bist, bist du nicht von Attentaten ausgeschlossen, wenn du ein Hurensohn bist. The das Kriegsrecht als Mittel gegen Opposition und kritische Berichterstattung. Für vier Monate ist Ali Pala jetzt in Berlin. Um sich den Herausforderungen als Journalistin in ihrer Heimat zu stellen, nimmt sie teil am Stipendienprogramm zur Stärkung von JournalistInnen im digitalen Raum von Reporter ohne Grenzen. This thing here, we are the ones making our Uh, tracing back what happened to us and uh, trying to identify what are the potential threats and where it comes from, like state forces, probably other actors. And you can, and you can build like your wall, how, what, what particular field you wanted to protect. Nach dem Prinzip train the trainers bildet Reporter, ohne Grenzen Journalisten aus den unterschiedlichsten Ländern zu digitalen Sicherheitsexperten aus, die dann das Wissen weitergeben. Digital security for me it's like fighting back.